Ein sehr spannendes Spiel. Also. Gucken uns da ja mal den City Transport auch nochmal an, also wie das funktioniert. Dass wir quasi hier normale Personen befördern können. oder also auch Waren transportieren können. Gut, und jetzt haben wir halt die Strecke hier fertig. Äh, oh! San Antonio, noch ein neuer. Aieieieie. Jetzt sitze ich aber voll langsam, oder? Was, San Antonio hatten wir doch schon, oder? ich das daran, weil wir jetzt San Antonio. Nein. Wir jetzt. Noch San Antonio? San Antonio hatten wir doch schon. Warum haben wir da jetzt einen neuen Kon. Factory Contract, Metalizers. Ah, okay. Das ist klar. Das haben jetzt. Ja Ach. Die San Antonio ist gewachsen und die brauchen jetzt. Äh, ah, alles klar. Ähm, die haben jetzt hier Ressourcen, die sie exportieren wollen. Und bei den Metalizers haben wir äh, auch Waren, die exportiert werden wollen. Die raus müssen aus der Stadt. Gucken wir gleich mal, wie das funktioniert. Ähm, Erstmal sagen wir mal, hier bei Fort Worth äh, bauen wir Pfeffer Nummer 2. Ein paar Coaches mit dran. Okay, Houston haben wir auch. Gibt es auch einen neuen Factory-Contract, alles klar. Die, die wachsen langsam, das heißt also, wenn wir die Städte bedienen, äh, wachsen sie. So und der fährt von, ähm, von... Worth hier rüber nach San Antonio. Los. Sehr gut. Das läuft doch schon mal. Gut, und jetzt gucken wir mal, dass wir Pittsburgh nochmal angeschlossen kriegen. New City Contract Austin hier unten Austin Texas alles klar also USA inspirierte Karte Wer hätte es gedacht bei die Namen der Städte ähm, so und dann sagen wir hier doch mal ich glaube mal ausbauen jetzt haben wir nämlich drei Gleise hier gucken wir mal müssen wir rüber. Dann können wir uns mal... Erstmal noch keinen Wald abweisen. Das wird nämlich ganz schön teuer. Wobei jetzt müssen wir es eigentlich, ne? Zack. Okay. Was ist das? 400 kosten das. Ja, die Natur ist äh, ein wertvolles Gut und äh, ist natürlich dementsprechend teuer, das zu zerstören. Nicht gut. Das haben wir nämlich auch verbunden jetzt. Fantastisch. Das heißt, wir schicken jetzt von Fort Worth, schicken wir einen Zug los. Ähm, ah, ja, gut. Müssen wir natürlich wissen, welche Plattform welche ist. Egal, wir machen aber Plattform 3 hier mal. Das ist die da oben, alles klar. Dann ist es immer 1, 2, 3. Wunderbar. So, Passagiercoach nochmal ran. Ähm, und den schicken wir jetzt. Forth Worth rüber nach Pittsburgh. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Ähm, und zwar, wir wollen es ja um unsere Stadt hier kümmern, um die Metalizers. Ähm, so. Amount of resources waiting to be exported. Können wir die einfach, also die Frage ist ja, können wir die einfach irgendwo anders in eine andere Stadt reinschicken? Was passiert, wenn wir jetzt Ressourcen nach San Antonio schicken? Das testen wir jetzt mal. Ich glaube, das könnten wir sogar äh, einfach mit der normalen Straße machen. die Straße... Okay, die Kurven zieht auch automatisch. Sehr schön. würde einfach nach San Antonio rein, würde ich sagen. Ah, mit STRG und ALT können wir hoch und runter zoomen, im Baumodus. Haben wir jetzt auch schon mal rausgefunden. Sehr gut. New City Contact Nashville, alles klar. Noch eine neue Stadt dazugekommen. Okay. So, und dann brauchen wir ein Truck-Depot. Ähm, um, ein Chuck Depot. Ich glaube, das Chuck Depot müssen wir jetzt hier hinsetzen. Wie wir mal... Ich fast sagen, ja. machen es einfach mal. So, die kommen daran. Ähm... Ich vermute mal. Ich vermute mal. Ich vermute, wir müssen hier unten auch eins bauen. Schauen wir mal gleich. Erstmal holen wir erst oh, uns jetzt ein paar Trucks hier. So, buy a new truck. Um, outdated truck. Casual truck. Oder modern truck. Wir wollen uns natürlich gleich den modern, oder? So, select destination. No other cities in the reach. Keine anderen Städte in der Reichweite. Mhm. Aber haben wir noch nach San Antonio hier reingebaut? Vielleicht dann würde ich noch hier ein Truck Depot bauen. Ich würde sagen, ja, aber dieser Rezessen ist einfach. Wir haben jetzt ein Truck Depot hingestellt. Dann gucken wir jetzt mal. Hier geht's. Okay, also wir brauchen hier statt die wir liefern wollen, ein Truck-Depot. Ähm, fährt er jetzt? Ja, da fährt er. Oh, uh, da, da kommt er. Da kommt unser moderner Truck. Der transportiert hier äh, lecker Ziegelsteine. Hm. Okay. Ja, nice. Okay. Das also heißt, wir bauen unser Imperium weiter aus gerade. Ähm, das würde ja bedeuten, dass wir aus San Antonio, weil wir ja auch Waren haben, Wobei wir gucken mal, ob der Truck das automatisch hinkriegt. Vielleicht lä lädt der Truck halt bei den Metalizern, lädt er oben halt die Ziegelsteine ein und hier lädt er Öl ein. Mal gucken, ob das klappt. Na, der Truck braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, der, der Fett ist gerade ganz gemütlich. Hier ist es. Ähm ah, okay. Hier sieht man halt die, Ausla äh, die Auslastung der jeweiligen Station. Also, wie viele. Also, wie, wie viele Leute stehen am Bahnsteig und warten auf den Zug? Jedenfalls Fall sind es jetzt 30%. Die Anzeige müsste sich jetzt hier eigentlich leeren. Executive Contract, Forthworth, alles klar. Die wachsen auch. Ja, und zack, nur noch 19%. Okay, das ist aber... Puh. Ich habe das Gefühl, dass wir hier Probleme kriegen könnten. Weil hier steigen welche aus, und jetzt sind die Hunger, naja. Aber wir müssen nachher mal in neue Züge investieren. Würde ich mal tippen. So, hier unten kommt so ein kleiner Truck an. Kameramovement Kamera-Movement ist ein bisschen schnell. So, der hat jetzt hier... Und der nimmt Öl mit. Direkt. Das heißt also, okay, wir, wir brauchen nur an einem an einem Depot quasi Fahrzeuge kaufen. Das ist, das ist schon mal gut, das ist nice. Ähm, wir kaufen jetzt hier nochmal einen zweiten Truck. Auch da, auch der fährt nach San Antonio. Und einen dritten können wir uns auch nochmal holen, der fährt auch nach San Antonio. So. Hier warten halt äh, 52, äh, 52 Ziegelsteine. Und die nehmen ja jeweils nur drei Stück mit. Das wird also ziemlich, ziemlich viel sein. Wir können natürlich auch mal gucken, was der... Nämlich ja auch hier eine Busstation. Hier nehme ich. Und in San Antonio werden wir auch mal eine Busstation bauen. Hier so. Und kaufen dann mal einen neuen Bus. Einmal so ein, also ein Casual-Bus hier. Der fährt zu den Metalizern rüber. Und bei den Metalizern drüben, haben wir natürlich auch eine Busstation. Ja, kaufen wir auch einen Bus. Auch so ein Casual und der fährt nach San Antonio rüber. So. Warten denn hier auch Leute? Fahren die welche mit? Ja, da fahren sogar welche mit. Okay, das heißt also, wir können, wir können ähm, die Leute, die warten an den einzelnen Stationen, können wir sowohl mit Zügen bedienen? Äh, City Seattle, können wir sowohl mit Zügen bedienen äh, als auch mit, ähm, mit den Bussen. Das ist schon mal ganz cool. Ich nehme an, dass es mit dem Flughafen genauso geht. Ja, sehr cool. Sehr nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Gut. Wir wollen natürlich auch mal gucken, was passiert, wenn wir einen Flughafen bauen. Da müssen wir noch ein bisschen Geld sparen, aber das ging, auch, ging jetzt auch relativ schnell hin. erstmal müssen wir gucken, San ähm, Antonio, die haben natürlich auch noch nicht Waren, die loswerden wollen. Ich würde sagen, auch da müssen wir im Depot mal ein bisschen für Nachschub sorgen. Ah, Factory Contact Pittsburgh, also die wachsen hier alle wie die zu groß, ne? Metalizer, Metalizer, Metalizers. Ein bisschen Druck auf den Reifen kriegen. <lacht> ja, wir müssen ja hier ein bisschen. Es äh, muss alles schneller, schneller, schneller, schneller. Die Fahrzeuge müssen jetzt hier langsam mal ein bisschen Kohle reinbringen. Ähm Und während wir hier jetzt auf Geld warten, würde ich sagen, schießen wir dann mal nach Seattle an. Binden wir Metalizer mit Seattle. Muss nicht Space Needle. So, zack. Seattle kriegt einfach einen Bahnhof mitten durch die Straße durchgesetzt. Kein Problem. Und dann. Fangen wir mal an hier ein bisschen. So, und um den Berg muss natürlich irgendwie rum. Können wir aber nochmal... Einmal einsetzen. Und so. Zack. Ja, wunderbar. Passt wie angegossen. ne? Als hätten wir es geplant. Ähm, auf die Plattform. Wir können es ja mal vielleicht mal... Na, können wir nicht, ne? Nee, uns fehlt noch ein bisschen Geld. Ähm, aber wir könnten jetzt mal ein bisschen nochmal sparen. kleinen Moment. Dass wir uns gleich hier mal so eine etwas bessere, die Medicore äh, Lokomotive holen können. Die mit ähm, jeweils fünf Wagen, 12 Sitzen ausgestattet ist. Darauf können wir noch ein bisschen hinsparen gerade, würde ich sagen. Mhm. So. Sagen unsere Busse Ich meine, wie viele Leute warten jetzt hier? 80 Das heißt, wir könnten durchaus auch noch mal einen Bus holen Ich hoffe, dann noch ein paar günstige hier Einfach damit wir die Leute loswerden Wir müssen hier raus aus der Stadt San Antonio, San Antonio San Antonio Weil sonst haben wir halt echt ein Problem nachher hier gleich. Hier warten so viele Leute immer, noch, also es warten ja immer noch 27 jetzt hier. Und hier. Plattform overcrowded in Nashville. Ja, Entschuldigung Nashville, ich habe dich halt noch nicht angeschlossen. Achso, das ist einmal Austin. Und hier in Nashville, ja. Nee, nichts für ne. So. Meckern die, meckern die das. Die dass die Plattform überlaufen ist, obwohl wir noch gar nichts hingesetzt haben. Ja, Entschuldigung, bitte. Ich kümmere mich ja leicht drum. Deshalb müssen wir jetzt hier Seattle nochmal anschließen. Dann machen wir nochmal eine normale Lokomotive für 100. Äh, mit drei Waggons. Ähm, und... Ich starte einen Metalizer und fahre nach Seattle. Und los. So ähm, wo haben wir denn noch die nächsten Städte, die warten? New City Contract, Los Angeles, ja, super, das ist bestimmt auch gleich wieder overcrowded. Damned. Wir Beginn von Fourth World werden wir eine weitere Strecke bauen, und zwar nach Nashville runter. der Nashville. Da. Okay. Auch ein Berg. Ja, dieser Berg hier ist halt schon krass im Weg, ne? Und das kosten. Zu viel. Oh, die Baum den Berg um Nein. Shit. passt nicht ganz. Ist. So, und hier ist Nashville. Die kriegen jetzt einen wunderbaren Bahnhof. Und sind jetzt auch schon angeschlossen. Da kaufen wir gleich mal einen Zug nochmal. Wir haben auch noch 311. Ich, weil ich... Jetzt sollten also wir einen kleinen Moment warten. Die Strecke ist schon ein Tick länger. Das wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn wir da ein bisschen mehr, ein bisschen größeren Zug einsetzen. Nämlich für 400 hier. So. 5 Waggons daran. Oh, sieht, schon, sieht schon schick aus. Sieht schon schick aus. Hm, hm. Und der fährt jetzt nach Fort 60 Passagiere passen da komplett rein. Dann halt trotzdem immer noch 180 hier. Das ist halt uh, ordentlich, sportlich. <lacht> jetzt muss ich mal gucken, ob wir... Hier so ein zweites Gleis setzen könnten, unter Umständen. Welches und welches dafür sorgt, wie wir hier eine Ausweichroute haben. Dass wir quasi auch zwei Züge parallel fahren können. Das ist das Ziel dahinter. Ähm so nehme ich. Und hier auch. Dann könnten wir wahrscheinlich jetzt noch mal einen zweiten Zug hier einsetzen. 117 haben wir jetzt. Ähm, und der fährt jetzt nach Orpol. So. Und los. Und die weichen auch ganz gut aus hier, haben wir gerade gesehen. Hier kamen gerade zwei Züge rein. Factory Contact Seattle. Alles klar, Seattle hat auch schon Bock, äh, Fabriken zu bauen. Hier kommen einiges an Zügen jetzt rein. Also Fort Worth wird so ein bisschen Umschlagplatz, habe ich das Gefühl gerade. Und jetzt kommt auch endlich die Kohle langsam rein. Nachdem wir beim ersten Versuch ja so kläglich gescheitert sind. Hm, kann ich, kann ich, kann ich konnte man hier nicht sehen, wie viele Lolli hier mitfahren. Moment. Upgrade des Trainers. Was passiert denn dann? Ah, okay. Wir können einfach die Lokomotiven ab. Oh, das ist natürlich. Taktisch. Uh. Praktisch. Moment. Das ist natürlich nice. Passt auf. Ähm. Hier in San Antonio warten ja relativ viele Leute. Dann würde ich kann sagen, upgraden wir den Zug hier mal. Uh, und packen da jetzt noch ein paar Passenger Coaches mit dran. Also noch ein bisschen mehr Transport. Und einige warten halt hier nach San Antonio zu kommen. Das heißt, sie müssen aber erstmal zu Metalizers rüber und von dort aus nach Seattle. Um, das könnten wir sicherlich auch nochmal anders lösen. Allerdings. Allerdings. Wobei. Doch. Moment. Wenn wir nämlich von hier aus. Abgehen, aber das ist halt hier so echt das Problem mit den Bergen. Da bräuchten wir definitiv Tunnel. Na, wobei. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Mal so. Hm. Es geht nicht, das ist nicht so wie ich mir das gerade vorgestellt habe.